Bevor man die betroffene Festplatte öffnet, versucht man die Festplattenplatine offline oder online auszutauschen. Der Offline-Tausch ist anzuwenden, wenn das Laufwerk tot erscheint, also keinerlei Geräusche von sich gibt. Der Online-Tausch, der auch als »Swapping the PCB Live« bezeichnet wird, PCB bedeutet »Printed Circuit Board«, dieser Online-Tausch also ist anzuwenden, wenn die Festplatte das charakteristische Klicken von sich gibt. Dieses deutet darauf hin, dass die sogenannte System Area der Platte nicht gelesen werden kann. Ziel der nun beschriebenen Methode ist, die System Area zu umgehen und die Anwendungsdaten, die sich auf der betroffenen Festplatte befinden, zu sichern. Voraussetzung zur Anwendung der nachfolgend beschriebenen Methode, deren Erfolgsquote ca. 70% beträgt, ist ein funktionierender PC mit Windows XP, der als Rettungscomputer eingesetzt wird. Auf diesen Rettungscomputer wird das Tool RevoSleep installiert. Der erste Schritt besteht darin, dass man sich eine oder besser zwei funktionierende Festplatten besorgt, die physikalisch möglichst identisch mit der betroffenen Festplatte sind. Diese, im folgenden als Zwillingsplatten bezeichnet, dienen uns als Spenderplatten, für alle notwendigen Ersatzteile. Bezugsquellen für derartige Platten sind Teilehändler oder eBay. Hinweise zu verwendbaren Zwillingsplatten, deren Spezifikation durch die Seriennummer und das Herstellungsdatum bestimmt ist, erhält man vom jeweiligen Plattenhersteller, welche zu diesem Zweck besondere Datenblätter herausgeben. Steht diese Information nicht zur Verfügung, orientiert man sich bei der Beschaffung ebenfalls an der Seriennummer, am Herstellungsort und am Herstellungsdatum, welches bis ca. zwei Wochen vom Herstellungsdatum der betroffenen Festplatte abweichen darf. Am Beispiel der hier abgebildeten, äußerlich identischen IBM-Festplatten erkennt man deutlich, wie unterschiedlich die Beschaffenheit der Platinen sein kann, obwohl sich das Herstellungsdatum der Platten nur um weniger als einen Monat unterscheidet. Die linke Platte wurde in Singapur und die rechte in Malaysia hergestellt. Zur Vorbereitung der nächsten Schritte wird nun das PCB, also die Platine der betroffenen Festplatte, abgeschraubt, entfernt und sicher aufbewahrt. Im zweiten Schritt wird bei ausgeschaltetem Rettungskomputer das intakte Zwillingslaufwerk in den Rettungscomputer eingebaut. Und zwar nur am primären Festplattencontroller, da das Tool RevoSleep weder an nachgeordneten Festplattenkontrollern noch an über USB-Kabel angeschlossene Festplatten funktioniert. Bei IDE-Laufwerken sind Master- und Slave-Jumper sinnvoll einzustellen. Das Zwillingslaufwerk als Slave setzen. Drittens wird der Rettungscomputer hochgefahren. Es ist zu prüfen, ob das Zwillingslaufwerk richtig erkannt wird. Im vierten Schritt wird das Zwillingslaufwerk mit dem Tool RevoSleep stillgelegt. Ist das Zwillingslaufwerk nach ca. 10 Sekunden vollständig zur Ruhe gekommen, wird die Platine des Zwillingslaufwerks gelöst und mit der betroffenen Festplatte verschraubt. Der Austausch erfolgt mit den angeschlossenen Kabeln des eingeschalteten Rettungskomputers. Daher steht die auszutauschende Platine unter Spannung. Man muss also sehr darauf achten, die Platine nicht durch Finger oder Gegenstände, zum Beispiel herumrollende Schrauben, zu berühren. Ist alles richtig verbunden und verschraubt, befindet sich nun die intakte Platine des Zwillingslaufwerks auf der betroffenen Festplatte. Nun kommt im fünften Schritt der entscheidende Moment. Mit RevoSleep wird die betroffene Festplatte aktiviert. Schritt 6 Ein Image der betroffenen Platte erstellen, oder gewünschte Dateien mit einem Dateimanager auf die Festplatte des Rettungscomputers sichern. Möglichst zügig arbeiten, da das System meistens sehr instabil läuft. Bei Absturz muss die gesamte Prozedur wiederholt werden. Abschließend ein Hinweis zur eventuellen Fehlfunktion der geretteten Dateien. Jede Festplatte besitzt fehlerhafte Sektoren. Die Adressen dieser Sektoren sind in der sogenannten System-Area der Magnetscheibe gespeichert, in der sogenannten P-List und G-List. Beim Hochfahren des Laufwerks werden diese Adressen herausgelesen und für Schreib- bzw. Lesezugriffe blockiert. Da wir quasi einen Scheibentausch vorgenommen haben, stimmen die Adressen der fehlerhaften Sektoren des Zwillingslaufwerks nicht mit den Adressen des betroffenen Laufwerks überein. So kann es geschehen, dass an sich intakte Sektoren des betroffenen Laufwerks nicht gelesen werden, da der Zugriff auf diese durch die System Area Info des Zwillingslaufwerks blockiert ist. Theoretisch kann man zwar die Liste mit den Adressen der fehlerhaften Sektoren komplett löschen, um auf diese Weise auch Zugang zu den blockierten Sektoren der betroffenen Festplatte zu erhalten. Hier steht aber der erforderliche Aufwand in keinem Verhältnis zu einem eventuellen minimalen Nutzen.